Da kannst du richtig gut bei dir, äh, Dings holen. Hey, hey. hey Mike, alles klar? Was sagst du? Ich grinse von einem Ort zum anderen? Hey. Schätze, das Recht. kein Wunder, denn ich habe einen ziemlich seltenen Käfer gefangen. Hör oh. Bock. Hey! Neugierig. Hey, huh? Na, neugierig? Dann hör gut zu. Nun, ob das glaubst du es glaubst oder nicht, ich habe tatsächlich die legendären Dämonengeber erwischt. Wahnsinn. Die Chance, einen solchen Geber zu fangen, ist so gering. Es gab ein Wunder. Das ist auch der Grund, weshalb ich wie verrückt strahle. Was sagst du da? Der, Ge der Käfer gehört Terry? Terry, der mit seinem Laden durch die Luft fliegt? Gib ihn zurück! Glaubst du wirklich, dass du mich mit dieser grünen, Geschichte täuschen kannst? Schäm dich. Ich habe diesen Käfer gefunden, also gehört er mir. Mir ganz allein. Andererseits, was einem nicht gehört, soll man auch nicht behalten. Aber ich bring's einfach nicht übers Herz, dir den Käfer, Oh um so eine Weile auszuhändigen. Wie wär's mit folgendem Vorschlag? Er reicht bei den Insektenjagd eine bessere Zeit als ich. Da werde ich dir den kleinen Kerl anvertrauen. Was ist die Zeit? Da kommen wir ins Gespräch, ja? Hier die Regeln. Sammeln insgesamt zehn Insekten eines von mir vorher festgelegten Insektentyps. Wichtig ist, dass die zehn Insekten innerhalb von drei Minuten fängt. Klar, nicht fünf. Drei. Schaffst du das? Dann handy gehe ich in den okay. Dämonenkäfer. Nun gut. Ready? Okay. Zehn nach vorne direkt. Du gehst? Direkt nach dem Stand re äh, nach rechts entlang. Den nicht holen. Fängt euch über den Seil über Lach. das Wasser. Okay. Äh, den Baumstamm nicht runterschieben und fängt den Hang äh, des ersten Sekts ein. Die libelle so. Habe ich? Hier hoch? So. Ja. Sprinte den äh, strecken nach oben und fang dort direkt das nächste. Insekt ja, weiter, an. weiter, weiter, weiter, weiter. Ja. In, in weiter, weiter, weiter, weiter. den Baum lernen und das nächste Insekt fangen. Ja, weiter. Also, hast du den schon? Ja, ich hab schon alles! Ich hab schon fünf Stück, 4 Stück! Perfekt, perfekt, perfekt, perfekt! Wo so nett sagen, muss ich runterspringen! Nach der Seite, ohne, kommt ohne Rennel-Ameise. Ja, die hast du schon, die Rennel-Ameise, oder? runter. Mike? Ich denke, ich soll hier lang. Um, nee? Okay. Äh, ja, den Elden-Käfer kannst du, glaub ich, unten auch schon fangen, den nächsten Elden-Käfer. Der unten ist. Hier drin? Und hier ist auch noch einer. Äh, <lacht> genau, den... Du kannst oben hättest du den Dienst ein ansammeln können, weil. Ist egal, genau den. Den Holz. Ja, nee. Nein! Der war richtig! Aber der oh, respawnt wieder! wieder, der wieder der, der, der, der, der, ja du musst es halt in drei Minuten schaffen, ne? Ja, aber so schwer wird es doch nicht sein, oder? Die brauche ich nicht, oder? Äh, du hast oben wieder einen vergessen. Ja, du, war, du warst so lange noch am lesen, ich musste weitermachen. Ich habe hier einen Zeitlimit mit irgendwie. Fuck! Du sammelst aber einfach auch Käfer nur einen, ne? Ja, ich Muss sammle nicht. Käfer ein. weil... Du brauchst ja nicht mehr. So, da da da rein, so. Hier ist... An der Seite sollte hier von diesen von diesen Säulen sollte einer ein Käfer dran sein, den du brauchst. Ja. Genau. So. Ganz oben war die Gottesanbeterin, die hast du ja wieder vergessen, Mike. Und diesen Käfer da. Hab ihn. So, ganz oben war die ja. Gottesanbieterin, die du brauchtest. Äh, uh, hoch. Genau. Robin, wieder ganz oben drauf. Okay. Das solltest du aber nicht innerhalb von einer Minute, also... Ich glaube nicht, dass du halt oh, schaffst. ich weiß nicht, verlangen. lang. Ähm. Um, darunter. weiß nicht, vielleicht war hier. Nee, hier. Von dem Skiffan brauchst du halt keinen. Bro! Aber du weißt jetzt ungefähr die Route, oder? Nein. Find, du hast du ja noch komplett... Falsch. Das, das, das Ey, Falsch. Am Anfang bist du richtig gut gegangen. Du bist am Anfang richtig gut gegangen. Du hast so lange gebraucht zum Vorlesen. Ich musste ja irgendwie schnell was machen. Einer fehlt. Einer fehlt. Ist oben, ganz oben in, in einer der Vasen. Ganz oben in einer der Vasen drin ist die. Das, das habe ich nicht mehr. 15 drin. Sekunden. Der braucht so lange zum Klettern. Äh, nach oben. Dann komm ich nach oben? Ja, vorbei. Da. Nee, da war es nicht. Nein, Mike, der ist oh. oben in einer der Dinger drin. Ach so, dann hätte ich den jetzt gehabt, dann hätte ich schon geschafft. Okay, das ist einfacher als ich dachte. Nochmal, nochmal, nochmal, nochmal. Was gehen wir jetzt hin? Da brauche ich noch gar nicht cutten oder so. Das geht jetzt? Genau. Wie gesagt, nach rechts gehen. Und mit der Libelle anfangen. Das sind da oben nicht, der ist egal. Genau, wir gehen jetzt erstmal hier den nicht runterschieben, hier schieben, hierher gehen und die Libelle fangen, die hier ist. Happy? So, happy, happy, Dann gehst du halt hoch und fängst bei dem Baum. Also, erstmal hey. den, den da. Oh. So, jetzt halt hoch. Fängst an einem Baum den Käfer. Machst da hinten die Dings kaputt. Die Vase kaputt. Hab ich ihn? Ich habe ihn. Ja, hast du. So, hier sollte auch irgendwo die. Da ist das die Ameisen, die du brauchst. Sollst du runterspringen. So. Okay, genau. Hier, warte, aber, aber nicht komplett runter, sondern das so, dass du hier bist, weil da kannst du direkt die Dings sammeln. Genau. So, jetzt da. Jetzt runterspringen. Ja. So, hier runter. So, an der Seite ist, ist ein Käfer. Bei der anderen Seite. Ja, an der anderen Seite. Hier. Hat die Glühbirne? Nein, okay. die Glühbirne brauchen wir nicht. Da. So, dann so. Netz kaputt machen, Hab's hier waren zwei. Netz kaputt machen, hier waren zwei. Das ist aber total machbar, wir haben jetzt schon mehr als die Hälfte. Ja. Mann, ich komme nicht durch, ist auch so lange. Okay, äh, so. einer fehlt nur noch. Okay, fahr hier so. raus, hier raus. Und das war's dann? Genau, hier raus. Und ich ah, meine dann ah, rüber zu diesem Gra äh, zu dem hohen Gras war der. Der ja. da oben, der vorne hier steht? Nee, nee, nee, nee, im hohen Gras war einer. Wenn die hier hoch hoch sprinten, hier hoch sprinten. Da ist ja irgendwo hohes Gras und da ist der. Oder? Ne, Wo war der letzte? Oh nein. Oh nein, Mike. <lacht> äh, da, da, darüber und da ist er dann, glaube ich. Irgendwo hier in einem hohen Gras der, war das, der. Da. Hätten uh, DIE GESAGT ZWEI MINUTEN <lacht> <lacht> <lacht> Fertig, ja, Dass ihr mein meinen so vielleicht brechen würde, er ich nicht für möglich gehalten Ja, easy Hier, wie versprochen, ich krieg dir den Dämonenkäfer Ich muss leider meine Niederlage eingestehen Da ist ja also ganz schön flotter äh, dass sie als ganz schön flotter Käfer entpuppt <lacht> <lacht> Terrys Insektenkäfer Ich dachte, für fühlst sich Terrys Lieblingsinsekt Bring ihn zu dem Käfig schnell zurück Bitte sagt Terry, dass es mir leid tut Falls ich ihm Kummer bereitet haben sollte. Ist das jetzt der Slot? Ja, das ist der Slot. Wir haben alles jetzt. Darum befindet sich Teil ein bisschen Ich bringe es ihm zurück. Genau, damit hätten wir alles. Jede Quest, jede Side Quest in dem Spiel, jedes, äh, also je, jede, hat ein bisschen gedauert. <lacht> Gebe ich zu. Und gleich sogar alle Herzteile. Ach, machen wir heute alle? Ja, du hast heute alle Herzteile oh, nach die dieser nice. Folge. Weißt du du, hast, weißt du, du hast, so lange, habe ich dir die ganze Zeit gesagt, dass du es dir nicht kaufen sollst, Mike, Und no? jetzt werden wir hoffentlich herausfinden, warum es mir nicht kaufen soll. Genau. Okay. Ich kann mir schon vorstellen, was passiert, aber ich sage es noch nicht. Wir werden es gleich sehen. So. Zurück bei Terry. Kumpel, wir haben dir was zu berichten. Hör, hey, warum ist die Bubble grau und nicht gelblich? Ich bin mal mit ihm. Oh, herzlich willkommen. Was haben sie gefunden? Oh, darüber reden wir besser nicht jetzt, sonst stürzen wir noch ab. Wir können uns aber nachts über unterhalten. Darf ich dein Herz kaufen? Nein. Und Wenn ich es jetzt kaufe. Dann rastet oh, irgendwie wieder du aus. Dann was? Nein, du bist derjenige, der später ausrastet. Du bist der, der später heult. Aha. <lacht> Ha, dreht richtig wieder um. Okay, das Mysterium lüften wir jetzt. Hey, hey, hey, Ha! Hey, hey, ja. ha. Hi. hey wie du willst, du, du möchtest was zeigen? Ja, klar hier. Oh, kann es denn wirklich wahr sein, mein Geliebter Dämonenkäfer? Ach, oh, du hast ihn wirklich gefunden. Du hast ihn gefunden. Oh, vielen Dank. Wenn du mich tagsüber bei meinem Laden besuchst, verkaufe ich dir ein Stück der Wahl zum halben Preis. Ich dachte, du kriegst geschenkt, aber das ist auch okay. Achso, und weil das Herz ja das teuerste ist, sollen wir das als letztes kaufen. Genau. Ah. Aber Ingi ist doch egal. Ich habe doch genug Geld. Egal. Ich bereue es, wirklich gefarmt zu haben. Es war unnötig. Wir werden jetzt so viel Geld bekommen. Halber Preis, Junge. Ich habe immer noch dann über 1000. Was mache ich mit dem Geld? Meine Flaschen füllen, meine beiden. Das mache ich. Äh, du hast noch eine weitere Flasche im Lager, ne? Du darfst du auch nicht vergessen. So. Ja, mein gutes Auge. Schön, wie das glänzt, oder? Ich habe hier ganz in der Nähe gefunden. Um möchte sein, weiß nicht mal, wofür es gut ist. Hab für 800 Rubine nur noch, gerne sehen. Ja, sie haben schon richtig gehört. Nicht wie üblich 1600 Rubine, sondern die Hälfte. damit! Das letzte Herzteil. Halt. Damit hast du nun deinen letzten Herzcontainer. Deine Energie, deine Lebensenergie wird vollständig erhöht. Kling! Ich glaube, werde ich dich bereuen. Ne, denke ich auch nicht. Gehe ich Jetzt im Bonus, ja. weil ich alles gekauft habe, das freut mich sehr. Werfen Sie mal einen Blick auf mein Sortiment? Ja, du hast nichts Gutes Cooles hey, Sortiment, Bro. Hast... Oh. oh, das ist das Können Sie leider nicht kaufen? Oh Mann, der hat seine Terrier ruiniert. So, seine ganze Existenz. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Ich habe sein Sortiment nur ähm, leer gekauft, damit er sich endlich mal was Neues liefern lassen kann. Ich habe ihm geholfen, weil niemand wollte den Schrott kaufen. Also ich habe mir jetzt geholfen. So sehe ich das Ja, ganz positiv. Ja. Auf jeden Fall, ihr seht schon, da oben in der Ecke, wir haben alle Herzen im ganzen Spiel, die man bekommen kann. Alle Quests aber durchgemacht, die man machen kann und wir sind durch. Aber Mike, eine Sache fehlt noch. Mit einem wollen wir noch reden. Mit einer Person. Und wer? Naja, der Dämon. Ah, ja, stimmt. Wir wollten ihm nur noch seine äh, Transmännlichkeit äh, abkaufen. Äh, nee, wir wollten ihm seine. Ähm. Schildkrank. Wir jetzt eine Geschlechtsumwandlung. Nee, nee, nee, nee, eine. Eine, eine, eine Rasse Ra Ja, eine Rasse. Äh. Geschlecht nicht. Aber so was ähnliches. Okay. So lange haben wir darauf gewartet. Wir haben zwar nicht 80, sondern 75. Also es gibt 80 insgesamt Energie, aber anscheinend sollen wir trotzdem hin. Haben wir schon was Gutes bekommen, was uns vielleicht hilft? I don't know. Aber ja, wir kriegen jetzt auf jeden Fall noch. Ganz viele Rubine wahrscheinlich, die ich nicht brauche. Oh, oh das ist wirklich viel. Du willst eine Güte für mich gesammelt. Ja, dachte ich mir schon. Ja, dachte ich mir schon. Was? ich, mit ihm. Ah, ich will sogar ein Mensch sein. Bitte sammle noch mehr der Güte für mich. Komm wieder, wenn du 80 gefunden hast. Okay, jetzt bin ich verwirrt. Okay, dann haben wir doch was verpasst. Wo fehlen Sachen. uns noch, wo fehlen uns noch. Ich dachte, da gibt es uns vielleicht irgendwas, womit wir die letzten fünf kriegen können. Nee. Ja. Irgendwo. Irgendwo haben wir jetzt wirklich was verpackt. Dann haben wir doch eine Quest noch übersehen. Ja, wir haben hier eine Quest. Mhm. Ach, irgendwie. Moment. Was ist das denn für ein Trank hier? Lufttrank. Ja, das ist damit du Luft... Bist, damit Mega ich unnötig. Ich meine, okay, gut. Für die eine Quest, wo alles unter Wasser war, dafür ist es nützlich. Aber ansonsten... So, ich bin auf jeden Fall schon mal gerüstet, für äh, das Ende. So, während Iggy noch am überlegen ist, kann man sich hier... Ich glaube, das war hier. Kann man sich hier nachts... Mike... ...was geben? Ich weiß, warum wir denken, dass wir... Ist es ist nur eine Quest, die wir noch machen müssen. Okay, aber ich muss mir erstmal das hier an. Ich sammle Antiquitäten, das ist mein Hobby. Viele der hier sind alles wertvoll, pass ja, dass du nichts kaputt machst. Red mit dem Händler da hinten. Hm. Ah lol, der Händler. Red mal mit dem. Wie der guckt so. <lacht> <lacht> <lacht> äh, du bist jetzt, da seht's du. Einkaufen! Hm. So, du möchtest also einkaufen. Würdest du ja etwas ausmachen dazu, morgen in meine Hand zu kommen? Mit dem kannst du jetzt noch mal reden. Ah, du bist es. Was willst denn du? Einkaufen! Äh. Du einfach mal er sagen! Ja, weiß ich doch nicht. Äh, äh, bedeutet dass du eigentlich gar kein Gründer hast, hier zu sein, oder? Ach, du findest mich unfreundlich. Ganz anders als tagsüber. Das ist sehr ermüdend, den ganzen Tag dieses Verkäuferlächeln zu tragen, weißt du. Bitte glaube nicht, dass das mein wahres Ich ist. Aber genug davon. Bist du wegen meines Nachtladens hier nachbarn hm. ah, Du bist das erste Mal hier. Hm. Ich kaufe hier ganz spezielle Dinge. Und zwar Schätze. Aber nicht einfach irgendwelche beliebigen Schätze. Nein, nur die, die ich bestimme. So, dann kommen wir doch fix zum geschäftlichen Teil. Die folgenden Schätze kaufe ich heute. Manzerklau, Blaue Wohlfeger, Vogelwehr und Ehrenblume. Willst du was verkaufen? Klar, warum nicht? Was möchtest du denn kaufen? Äh, Ionenblume. Ah, für diesen Schatz gebe ich pro Stück 30. Das Lasse 7. Dann gebe ich dir 5. Ah, 150 Rubine gebe ich dir. Also hier kann man gut Rubine machen. Genau. <lacht> Danke, schau mal wieder. Da macht mir Angst. Ich mag ihn nicht, da macht mir Angst. Okay, okay, folgendes machst du, du schläfst. Also bis morgens. Ja, bis morgens. Weil, wir gehen jetzt zur... So. raten. Du darfst etwas hören, was du nicht hören möchtest. Kürbisinsel. Zur Kürbisinsel? Das ist wir nicht fertig. Ähm... Ja, die Quest ist nämlich erst, wenn du das Headset bekommen hast. Deswegen haben wir sie auch noch nicht gesehen. Und ich habe es noch vergessen, dass sie überhaupt existiert. Folgendes. Ja, in hinter, hinter die Kürbissen, die ganzen Kürbisfelder sind. Da musst du mit der, mit der Dings reden. Und die gibt man noch eine weitere Quest. Aber. hier gibt dir noch die letzte Quest, die wir noch nicht haben. Ja, ich sehe es Die seh's. hätten wir eigentlich schon längst gemacht. Hi! Nochmal vielen Dank, dass du mir beim Tragen der Kürbisse gehalten hast. Jetzt können wir uns den ganzen Pflanzen neuer Kürbisse widmen Nein, das ist das Pflücken. Das, das Pflügen? Schreibt man Pflücken wirklich? Pflügen? Das Feld ja, ist für flügen. mich viel zu anstrengend. Doch, wo finde ich jemanden, der stark genug ist, mit die Arbeit abzunehmen? Keine Ahnung. Ist das dein Ernst? Du bist einfach dabei zu sehen, wie, wie sich ein süßes Mädchen wie ich abrackert? Und ich dachte, du seist ein ehrenwerter Ritter. Ja, komm, ich will nicht arbeiten. Ich kenne jemanden. Oh. Wirklich, dann sollte ich diese Person vielleicht euch zum Hilfe bitten. Falls ihr begegnet, bitte sei es so lieb und bringe sie zu mir. So ist mir Gefallen. Die Wahrscheinlichkeit, dass. Dass du für deine Hilfe Juwelen der Güte erhältst, liegt bei 90%. Super! Ich werde also eine Person, die dem Mädchen beim Flügen helfen kann, als Ziel für die Aurasuche festlegen. Was? Ja. Ich muss den Roboter jetzt wieder herbringen oder was? <lacht> Wir haben ihn nur, doch nicht das letzte Mal gesehen. Oh nein. Aber, ich sag jetzt schon, du kannst direkt nach Eldin fliegen. Ich hoffe, du kennst ja jemanden und sag das nicht nur, damit ich mich besser fühle. Nur ich darf hier hoffentlich aufgeben. Ich warte, bis jemand auftaucht. Oh, sag mir bitte nicht, das ist der Gerone. Nope. Nee, das ist es nicht. Nope. Hier nach Eldin. Das letzte Mal nach Eldin. Oder allgemein diese Orte hier. Ja. Ja. Also, du, du hast, im Endeffekt, halt das ist jetzt das Letzte, was es noch fehlt. Danach ist halt wirklich so, ich lasse den die restlichen folgen, was ich dir dann. Also, wo rein? Eher so in Richtung Mitte, also nicht Mitte, hier? sondern eher Richtung, genau, hier so Richtung Vulkan-Ding, Tempel am Vulkan, eher so in der Richtung, weil, ähm, das könnte doch genau. eigentlich das einzige Anhaltspunkt sein, also das hier könnte eigentlich wirklich der einzige Flugpunkt sein, mich würde es nicht stören, weil hier ist man meistens. Ja. Was? Erntehelfer ist das einfach. Oh, unten. Weiter runter. Weiß noch nicht, wo genau. Das Ge Geile Geil ist, lang? hier gibt es... Mike, hier gibt es jetzt keinerlei Feinde. Ja, ich weiß. Die sind jetzt alle weg. Also alle äh, alle, äh, Sind alle weg. Genau. genau. Alle es gibt halt wirklich nur einen Ort, wo es nicht so ist. Und das wäre? Ranel. Ranel ist, das einzige, ist der einzige Ort, der nicht... Weil der Drache dort tot ist, de facto. Er ist nicht tot, er ist verschwunden. Ich habe ihn ja wiederbelebt. Oh, hast du hier in schon das äh, Minispiel gemacht, Mike? Rede bitte nicht über Minispiele. Ich habe genug gesehen. Ich möchte nicht mehr. Ich möchte einfach nicht mehr. Aber das ist gut, um Rubine zu farmen. Na, äh, mega! Ich brauche keine Rubine. Ich bin reich, Junge. Ich bin reich. Ich brauche nichts mehr. Nein, warte! ich glaube es wird sich aber darauf hinauslaufen wie bei dem einen dass das du halt in diesem komischen berg dort rein musst Genau du musst dat, äh, ich kann jetzt schon sagen du brauchst jetzt kein du muss sein dieses in dieses loch dort hinten rein wo du letztens auch dieses eine ja, da hinten dieses, na, hier hier hier hier dieser berg da vor, vor dir steht Hier hier hier rechts der berg weil, da rein in den Berg. Genau, da, da rein, da irgendwo. Oder guck mal nochmal noch mal wegen der Aura Suche. Wenn du reingehst, guck mal wegen der Aura-Suche, ob das wirklich nach unten zeigt. Ja. Ich sag mir jetzt bitte nicht. Ich hab's mir schon gedacht. Ich hab's mir gedacht. Aber wer waren das nochmal? Ich kann mich an den gar nicht mehr erinnern. Schon so ja. lange her. Das wirst du gleich herausfinden, wer das war. Okay. Aber die das sind sowieso Wesen, die sind komp also die die vergesse ich ständig, dass die überhaupt existieren, obwohl das eines der obwohl die mega coole Viecher eigentlich sind. Eigentlich sind die mega cool, aber ich vergesse die ständig. Weil die einfach. das ist der einzige Zelda-Teil, wo die vorkommen. So. Echt? Also, ja, generell hier sind die Wesen die du halt triffst, ne, die unter Wasser sind, diese komischen Viecher, dann ähm. Dann diese Grabeviecher und hier die, diese, nicht Krogs, sondern hier die, die Qs, die vergisst du einfach. Ja, mit denen kannst du jetzt reden. Guck mal, wie sich die bewegt. Okay. Oh, so sieht man sich wieder. Vielen Dank für die Hilfe, nicht ich habe mich seitdem wieder auf die Suche nach Schätzen gemacht, aber die Hitze hier macht mir in meinem Alter richtig zu schaffen. Ich glaube, es ist an der Zeit für mich, das Leben ein wenig ruhiger anzugehen zu lassen. Weißt du, Kennst du irgendeinen Ort, an dem ich meinen Lebensabend richtig genießen und meinen Hobbys frönen könnte? Sicher doch. Was, das Was für mich? Oben oh, in den Wolken? Das klingt ja fantastisch. Wie, und ich kann mich auch noch nützlich machen, indem ich was tue, was mir Spaß macht? Das klingt doch großartig. Ja, dann ich da hin, na los, bring mich da hin. Die Beschäftigung, das, nach der sich diese Person sehen, stimmt mit dem Stellengesuch aus der Kürbisbar zu 100% überein. Oh mein Gott, das heißt, das, das lohnt sich im Vergleich zu dem äh, in einem Pfuschigten Pflanze. Okay. okay. Er hat <lacht> dabei! Ihr habt mich gerufen, Dass Das soll ich abtransportieren? Das hier! Du hast <lacht> ja gehört, was sie er gesagt hat. Verstanden? Ich warte um auf euch beide! Ich bin ja, psst! Ja! Er freut sich richtig! Ich glaube, das du zurück ins Wolkenmeer reißt und den Mogma an seinen Zielort bringst! Schaut mal hier! Du hast alle Erzene gefunden! Schön! Und anscheinend auch den größten Sack. Den gemeint, es gibt noch einen größeren, aber wir haben schon eine riesige Geldbörse. Größer geht's nicht. Na, was? Habe ich nicht gesagt. Hä? So, Mann, das du mal, ist mal gemeint, ich. Ja, ich habe gesagt, du kannst am Ende kannst du 1000, nicht 1000, ich glaube über 9000 oder so mitnehmen, habe ich gesagt. Weil du ja auch noch deine Grundrubine hast. Ich habe diesen alten Magma mitgebracht. Na. Ja. Ich hätte verraten Fall von mir aus. Oh. Wunderbar, du hast jemanden gefunden. Aber das ist ja halt gar kein Mensch. Ach, jetzt verstehe ich. Dieser Maurwurf wird also den Acker für mich flühen? Du willst mir da nicht erzählen, dass ich hier den ganzen Tag lang das Feld bestellen soll. War dies wirklich der einzige Grund, weshalb du mich hier hoch in die Luft gebracht hast? In diesem Fall, danke schön, du netter, lieber Maurwurf. Aber, naja, ich meine, na gut. Ich kann es einmal ja versuchen, denke ich. Wie gefällt dir das? Oh, du ist ein unglaublich! Oha, findest du wirklich? Das war doch nicht der Rede wert. Das Talent, die Erde umzugraben, wurde uns praktisch in die Wiege gelegt. Meinst du, du schaffst das noch mal? Bitte, bitte, bitte, bitte! Oh ja, und weiter geht's! <lacht> das ist on. Ich bin ja so froh, dass du mir diesen netten Mauer vorgestellt hast. Er ist ein echtes Goldstück. Ich werde ihn in der Zukunft ganz sicher wieder um Hilfe bitten. Hab vielen, vielen Dank! Dank. Das Stichwort für die letzten 5 Juwelen der Güte. Nach einem sehr, sehr peinlichen Moment. <lacht> der Stille. <lacht> der Stille. Wir reden nicht drüber, ja. Okay. Dann sehen wir uns beim Mosegor wieder. und machen ihn ja. zum Menschen wirklich wieder aussieht so jetzt aber wirklich jede einzelne quest fertig wir haben alles gesammelt was geht und jetzt holen wir mosego äh, nee, jetzt, jetzt, jetzt werden wir bei mosego sehen wie er zum menschen ist keine ahnung was passiert denn jetzt eigentlich Hoho, du hast die gesamte Güte der Leute hier gesammelt und mir dargebracht. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du alles für mich abbezahlt hast. Ich bin dir auf ewig verpflichtet. Dies ist mein letztes Geschenk an dich. Ich bitte dich, weise es nicht zurück. Was ist das denn? Ah, oh, okay, okay. okay. Level mal, was ich vorhin gesagt habe. Du hast die Luxus-Geldbörse erhalten. Diese enorme Geldbörse lässt selbst den reichsten Händler blassen. In ihr kannst du bis zu 9000 Rühren aufbewahren. Das ist so ein unnötiges Item. Wer braucht das am Ende des Spiels noch? <lacht> es ist nichts Besonderes, aber ich hoffe, es wird dir auf deinen weiteren Weg nützlich sein. Oh, diese Menge Juwelen der Güte sollte ausreichen, um ein Mensch zu werden. Ich bin so aufgeregt, ob es wohl wirklich funktioniert. Was? Oh no, he's hot. Äh, was? Hey. Nun, no, Mike, wie sehe ich aus? Sieht in Ordnung aus. Sein Kopf ist ein bisschen komisch, aber... Ist in Ordnung. Du musst nicht sagen, ich kann es an deinem Gesicht ablesen. Ich habe mich so sehr verändert, dass dir die Worte fehlen, nicht wahr? Ich bin dir so also dankbar, dass du so viel für mich getan hast. Dank? Krieg ich jetzt von dir was? Von nun an werde ich versuchen, als Mensch glücklich mit den anderen zusammenzuleben. Okay. Das will ich sehen. So, jetzt möchte ich... Äh, naja, ähm... Ich würde jetzt sagen, Mike, bevor du jetzt die Folge beendest, ja? Ja. So, du kannst jetzt hergehen und ähm, mal nachts durch den Wolkenhort spazieren. Und oh gucken, nein. Mal, was oh dir nein. auffällt. Ich kann mir vorstellen, dass sie ihn wenig akzeptieren. Naja, er läuft meistens nur nachts draußen herum, ja. Aber es ist noch was anderes passiert draußen. Ich Geh' mit ja. zu einem der Katzen dort. Auf der, auf der Brücke sollte eine Katze sein. Die sind jetzt lieb? Ja. Und es spawnen keine Monster mehr hier im Wolkenhort. Oh, nice. Haben wir den Wolkenhort auch befreit von den Monstern. Ja. Hallo, Mike. Ich bin da nicht so häufig draußen unterwegs. Aber mir scheint, jetzt wären alle Monster verschwunden. Ob dies wohl damit zusammenhängt, dass es zu Menschen wurde? Vielleicht. Oh, du denkst das alles heißt auch. Also ich, als ich ein Dämon war, ging von mir eine bösartige Energie aus. Und diese Energie verschwand, als ich zum Menschen wurde. Jetzt ist es hier im Wolken sicher und ruhig. Und all das habe ich nur dir zu verdanken. Dank? Nee, okay. Ähm, Dank. Ich dachte, ich dachte jetzt wirklich, dass das sagt, irgendwie ja, die ganzen Monster haben Angst vor meinem, vor meinem Appearance bekommen und sind abgehauen. <lacht> habe ich gedacht, dass das jetzt kommt. Das heißt, nur weil er hier die ganze Zeit wohnt und sich versteckt hat, kamen die Monster her. Wieso hättest du nicht, nicht einfach auf deine eigene Insel verziehen können? Dann hätten wir keine Monster gewesen. Egal, ist egal. Jetzt brauchen die anderen noch keine Angst mehr zu haben. Warte, seit wann ist er eigentlich hier schon seit immer? Wer? Ja. ja ja, mal sehen mal. Seit wann ist das Problem mit den Monster überhaupt? Wurde gar nicht irgendwie adressiert im Spiel? Ne, wird wohl auch nicht gesagt. Na gut, also, hallo, die Schütze hier. Symbol. Kennen wir das Symbol? Nope. Oh, hallo. Möchtest du die Folge beenden, Kleiner? Ja. Ja, du möchtest die Folge beenden. Ja, du möchtest die Folge beenden. Du musst keine Angst haben. ist ganz simpel. ist ganz einfach. Komm, Hingi. Beende du mit ihm die Folge. Okay, okay, okay, okay. Du, du, du musst sie dann irgendwo hinsetzen oder so. Keine Ahnung. Ja, komm, mach einfach, mach einfach. Okay, okay, okay. Wir sehen uns das nächste Mal, wenn es heißt, wir spielen Ratchet of the Skyward Sword, eventuell sogar zu Ende, leider ohne mich aber... <lacht> wow.